In dieser Episode zeige ich Ihnen, wie Sie Arbeitsblätter mit Hilfe von TabStops effektiver gestalten können. Sie können TabStops mit Füllzeichen versehen. und Diese Technik nutze ich gerne, um unterstrichene Zeilen für handschriftliche Einträge in Word-Dokumente vorzubereiten. Dazu wechsle ich über das Absatzmenü in das Menü TabStops und setze einen rechtsbündigen Tabstopp auf den rechten Seitenrand von 16 cm und wähle dazu die Füllzeichen Nummer 4 Linie. Diesen Tabstopp springe ich mit der Tabulator Taste an und nun wird das Füllzeichen mit gesetzt. Das kann ich jetzt für alle weiteren Zeilen, wo ich es möchte, ganz schnell mit der Tab Taste vornehmen. Das Tolle dabei ist, dass es egal ist, ob davor Text steht oder nicht. Noch ein kurzes Beispiel zu dem rechtsbündigen tab Sie können zum Beispiel auch Punkteerwartungen dann durch diese rechtsbündige Ausrichtung direkt ans Zeilenende setzen. Ich kann mittels der Schriftformatierung Texte ausgeblendet gestalten. Diese Texte werden allerdings nicht gedruckt und der Text rutscht dann um den jeweiligen formatierten ausgeblendeten Text nach vorne. Hier setze ich Tab-Stops als Platzhalter und gleichzeitig das Füllzeichen als Möglichkeit ein, handschriftliche Eintragungen in die Lücke vorzunehmen und gleichzeitig den nicht druckbaren Text als Lösung zu verwenden. Dazu positioniere ich im Lineal einen linksbündigen oder beningen, Tab Tabstopp, in diesem Fall ist es egal. Und ich wähle hier den Doppelklick auf den Tabstopp, um schnell in das Menü zu wechseln. Und setze gleichzeitig für diesen Tabstopp ein Füllzeichen. Dazu muss ich ihn hier in diesem Feld markieren, setze das Füllzeichen und klicke auf OK. Nun kann ich mit der Tab-Taste diesen Tabstopp anspringen, muss natürlich mich vor dieser Position befinden. Die Lösung selbst, ich markiere diese mal rot, ist ja nicht druckbar. Das heißt, diese wird ausgeblendet, wenn ich das Dokument drucke. Sie können die Lösung auch gerne vor den Tabstopp setzen, dann fällt das nicht so auf. Um die Lösung jetzt zu drucken, müssen Sie beim Drucken eine bestimmte Option einstellen. Ich wechsle zunächst in die Seitenvorschau, in die Druckvorschau und diese Option ist hier noch nicht eingeschaltet. Das heißt, der nicht druckbare Text wird nicht gedruckt. Somit hätten Sie jetzt zunächst das Arbeitsblatt ohne Lösung. Sie können über Optionen nun bei Anzeige einschalten, dass ausgeblendeter Text gedruckt werden soll. Im Anschluss sehen Sie die Lösung, die ich vorher rot markiert habe, wird gedruckt. Über Optionen müssen Sie diese wieder ausschalten, wenn Sie das Arbeitsblatt ohne Lösungen drucken wollen. Dies ist mir zu umständlich. Ich werde mir diese zwei Befehle nun als Makro aufzeichnen und als Buttons hier oben in die Schnellzugriffsformatleiste legen. Dazu klicke ich hier unten auf Makros aufzeichnen und vergebe einen Namen. Ich möchte, dass diese Funktion für alle Dokumente verfügbar ist und nicht nur in diesem einen. Deswegen belasse ich die Einstellung Makro speichern in alle Dokumente normal dort. Sie können gerne eine Beschreibung vergeben und klicken auf OK. Das Symbol mit dem Kassettentape zeigt an, dass alle folgenden Befehle aufgezeichnet werden. Ich wechsle nun in Datei, Optionen, Anzeige und schalte den ausgeblendeten Text druckbar. Nun beende ich mit einem Klick unten in die Statuszeile das Aufzeichnen des Makros. Das gleiche mache ich jetzt für den umgekehrten Fall. Nochmal schreibe ich mir ein Makro in die normal und schalte diese Option wieder aus und beende wieder die Aufzeichnung. Damit ich nun schnell auf diese Befehle zugreifen kann, wechsle ich oben in der Schnellzugriffsleiste auf das Dropdown-Menü und wähle weitere befehle hier habe ich die möglichkeit die makros die ich aufgezeichnet habe auszuwählen und hier finden sie nun print off print on beide füge ich meinem feld hinzu und möchte auch noch einen schönen button der mir das ganze verdeutlicht auswählen in dem fall ist es jetzt print off hier wähle ich dieses x und bei Print On, ops, nein, das war das falsche, jetzt das entfernen wir wieder. Bei Print On wählen wir das kleine Häkchen. Jetzt probieren wir das Ganze aus. Ich habe jetzt hier zwei neue Buttons und ich wechsle in die Druckvorschau, um zu kontrollieren, ob ein- oder ausgeschaltet ist. In dem Fall ist es ausgeschaltet, mit Escape gehe ich raus, schalte die nicht druckbaren. Zeichen bzw. den nicht druckbaren Text als druckbar. Jawohl, der ausgeblendete Text wird nun gedruckt mit Escape. Ich wechsle in die gegenseitige Einstellung und ich habe die Möglichkeit jetzt ganz schnell zwischen diesen beiden Zuständen hin und her zu wechseln.